Nun kommen wir zur Konzepttestfrage 53. Welche Auftragung wird zur Auswertung einer Isotherme gewählt? Nun kommen wir zu der Beantwortung des Konzepttests Nummer 53. Die Langmuir-Isotherme beschreibt die Absorption bei einer beschränkten Anzahl gleichartiger Adsorptionsplätze und besitzt die Form A ist gleich A unendlich mal C durch C plus K. A ist gleich die Oberflächenkonzentration in Mol durch Gramm. A unendlich ist die Oberflächenkonzentration bei einer Sättigung A unendlich in Mol durch Gramm. C ist die Adsorptivkonzentration in Mol durch Liter. Und K ist die Langmuir konstante in Mol durch Liter. Die absorbierte Stoffmenge steigt proportional zur Konzentration C. Besonderheiten sind. Grafisch aufgetragen ergibt sich eine konkav gekrümmte Kurve, die einem Sättigungswert zustrebt. In dieser Auftragung ist die Kurve schlecht auszuwerten. Das bedeutet, K und A unendlich sind schwierig zu ermitteln. 1 zeigt den proportionalen Anstieg zwischen Adsorption und Konzentration und 2 zeigt die maximale Sättigung an, die erreicht wurde. Trotz steigender Konzentration bleibt somit die adsorbierte Stoffmenge konstant. Da dies schwer auszuwerten ist, wählt man eine mathematische Umformung der ursprünglichen Langmuir-Gleichung, die zu einer Geraden führt. Eine Gerade lässt sich grafisch einfacher auswerten. Der Achsenabschnitt und die Steigung lassen sich einfacher bestimmen. Wenn man die Langmuir-Gleichung invertiert, also rechts und links den Kehrwert bildet, erhält man 1 durch a ist gleich 1 durch a unendlich plus k durch a unendlich mal 1. Durch a. Dies entspricht einer geradengleichung, wenn man 1 durch a auf der Ordinate, also der y-Achse, gegen 1 durch c als Abszisse, also der x-Achse, aufträgt. Der Achsenabschnitt dieser doppelt inversen Auftragung entspricht 1 durch a unendlich. Die Steigung ist k durch a unendlich. Somit ist beim Konzepttest Antwort b korrekt. Die doppelt inverse Auftragung findet man auch zum Beispiel bei der Enzymkinetik nach Michaelis Menten. Dort heißt diese Auftragung den line waiver -Berg auswertung Die restlichen Antworten sind ebenfalls Auftragungen, die in der physikalischen Chemie verwendet werden. LnA gegen LnC, also Antwort A, wird zur Linearisierung der freundlichen Isotherme genutzt. LnC gegen T, Antwort C wird zur Linearisierung des Geschwindigkeitsgesetzes einer Reaktion erster Ordnung genutzt. LnA gegen 1 durch T, also Antwort D, wird zur Linearisierung der Arrhenius-Gleichung genutzt.